Leute, heute mal ein kleiner Tipp zu Ubuntu 1504, hier noch in der Entwicklerversion, ist noch nicht ganz fertig, kommt ja erst im April raus, Ende April, wir haben noch, was haben wir heute, den 22. März, so, was war geschehen, das ist jetzt nicht so wirklich das richtige Ubuntu 1504, und ist gerade aktiv. warum? Was war passiert? Uh, Ubuntu 15.04. Ich habe da ja mal vorbereitet, ja, sehr schön. Vor. Ich hatte eigentlich hier Ubuntu 14.04 LTS drauf. Habe ich mir gedacht, uh, aktualisiere ich doch einfach mit sudo update-manager -d. Zumindest mal auf Ubuntu 14.10 und dann nochmal sudo update-manager -d auf Ubuntu 15.04 und alles ist gut. Na, dachte ich so, okay. Hier, ähm, als kleiner Vortrag, also quasi vorgegriffen, macht das so nicht, ne? Sichert lieber eure Daten, wenn ihr das so vorhabt, auf eine externe Platte oder Stick und installiert Ubuntu 1504 neu. Ja, weil, was kann passieren, Was, was kann passieren? Gut, das Update von Ubuntu 14.04 auf 14.10 ging wunderbar. Ich konnte mich dort einloggen und alles war wie gehabt. Nun, Jetzt hatte ich aktualisiert auf Ubuntu 1504 und bin dann auf folgendes Problem gestoßen. Der Locking ging nicht. Ne? Der Locking kam zwar, aber der sp sprang immer im Kreis. Ne? Immer wieder, ne, du nicht. Ne? Als hätte ich ein falsches Passwort. War aber nicht das falsche Passwort. Ging nicht. Dann bin ich auf die Idee gekommen, äh, installiere ich doch mal, wenn das nicht geht, mal den Kubuntu, Desktop, habe ich schon lange nicht mehr Kubuntu gehabt. Ne? Also ich also Steuerung Alt F2 gedrückt ne, in diesem Passwort Eingabe Dingens -Kirchens. Ihr wisst, was ich meine. Das ist quasi, ist quasi da, wo man sich einloggt. Ne? Da kann man ja das Passwort eingeben. Normalerweise ist dann Ubuntu Standard. Und da dachte ich zunächst, zunächst so habe ich so gedacht, äh, dachte so. Als F2 gedrückt, damit ich an ein ähnliches Fensterchen komme, ne? in eine TTY-Sitzung, nochmal Benutzername, Passwort und mit Solo-Update-Install Kubuntu Desktop. Wunderbar. Nachdem das installiert war, neu gebootet. Logging ging auch mit KDE, also Kubuntu Desktop, nicht. da kam irgendwie mal Fehler, weil ist nicht. Außerdem habe ich dabei festgestellt, dass äh, Kubuntu Desktop dann wissen wollte, was willst du ihn jetzt? Äh, LightDM oder SDDM, ja da gab es noch einen anderen Display Manager plötzlich und äh, egal was ich ausgewählt habe mit Sudo-DPKG-Reconfigure, LightDM oder SDDM, es bootete lustig Preis oder der Desktop erschien nicht oder es blieb komplett dunkel, das war nicht so schlimm jetzt. Also wieder zurückgestellt mit sudo Debitbar, Reconfigure, Lightm wieder auf Lightm und win also den Window-Manager von Kubuntu, äh, wieder entfernt. Also entfernen wir jetzt mal, da war nichts. da war ein Satz mit X. Gut, also besser wäre es gewesen, Steuerung Alt F2, ne, in dieses äh, TTY-Sitzung einfach nur Mate installieren, mit Steuerung Alt F7 wieder zurück kommt man wieder in das Login ding oder meinetwegen auch nochmal starten. Da kann man sich dann aussuchen auf das Kreisrunde-Symbol, Mate oder Ubuntu-Standard. Ubuntu-Standard ging, wie gesagt, erstmal nicht, ne, das war jetzt nicht so schön. So, da habe ich gedacht, ja gut, mit Mate kann ich dann rein. Ja, mit Mate kam ich auch das ist hier, Mate-Desktop, auch wenn er nicht mehr so aussieht. Dachte ich zunächst, das liegt bestimmt an ja, zusätzlichen Treibern, NVIDIA-Settings, mal auf den nvidia standard Nouveau XORG-Treiber gestellt oder auf den Standard-Binary-Treiber von NVIDIA. War da auch wieder nichts. Compi's ja oder nein. Kompis aktiviert oder nicht aktiviert, macht auch keinen Unterschied. Ich kam in eine Ubuntu-Geschichte nicht rein oder ging nur Made. Kompis ja oder nein. Wieder zurück auf den Mate Display Manager, beziehungsweise Fenster Manager, müsste ich hier richtig sagen. Marco heißt er da. Ne? Unter Mate. Ja. Gut, bis ich dann irgendwann äh, zufällig drauf gestoßen bin, Grub Bootloader. Eigentlich wollte ich äh, irgendwelche Wiederherstellungsoptionen äh, haben für Grafik oder so. Grub Bootloader, ne? wenn er bei euch nicht standardmäßig erscheint. Shift-Taste beim Booten drücken, dort auf die erweiterten Einstellungen und dann kriegt man so ein ding ist gegens, auswahl Ist man auf die erweiterten Einstellungen gegangen, ja, hier GNU-Grub-Bootloader-Version 202 Beta 221, da kriegt man plötzlich die Auswahl. Es gibt auch noch Upstart, ne? also nicht nur den Recovery-Mode, also den Wiederherstellungsmodus, sondern man kann sich aussuchen Upstart. Ja oder nein, also das ist die Art und Weise, wie die, ja, ich sag mal mehr oder weniger Treiber oder diversen Module, in welcher Reihenfolge, ob die mehr oder weniger zufällig oder optimiert gestartet werden und dadurch bekam ich dann die Möglichkeit, wieder Ubuntu zum Leben zu erwecken, falls es bei einem oder anderen mal sein sollte. Hier der Tipp Abstart mal ausprobieren, gut, dann kam ich wieder ins Normale. Ubuntu wieder hinein. Also wie gesagt, mal eben von Ubuntu 14.04 LTS über 14.10 auf 15.04 ist der nicht so kluge Weg. Der kann gehen, äh, aber wahrscheinlich genauso wie bei mir wird das äh, nicht so hinaus. Insbesondere ich habe hier ein touchscreenfähiges Display. Ne? Oh, da wollte wahrscheinlich dann auch noch Mir sich da als Display Manager empfehlen. Ne? Mir, kennen ja mittlerweile will, Ubuntu ja in so Richtung ja, Tablet oder Smartphone gehen. Da wollte es erstmal gar nicht. Gut, so, dann hatte ich es je nachdem, ob ich mit Abstart äh, oder nicht reinging den Effekt, dass mein äh, Bildschirm eine unterschiedliche Auflösung hat anbot. Mit Upstart hatte ich einen mehr oder weniger abgespeckten Modus, ich kam rein aber in einer Auflösung von 1024x768 Punkte, war mir in dem Moment erstmal egal, äh, sah auch ganz hübsch aus hier auf dem Display und konnte ich auch mit meinen dicken Fingern drücken, aber ist war bei euch wahrscheinlich nicht so gewünscht, außerdem konnte ich dann keine YouTube-Videos in HD aufzeichnen, ne, mit einer höheren Bildschirmauflösung, so wie jetzt. Also der Unterschied mit Upstart oder nicht Upstart hatte Auswirkungen auf mein Display. Jetzt bin ich hier in diesem Moment nicht mit Upstart drin und habe andere, andere Auflösungsmöglichkeiten. Schauen wir mal ab und sind wir weiter. Erscheinungsbild einstellung wollen wir nicht. Äh, wo war das Ding jetzt? Jetzt, jetzt? jetzt sieht alles so klein aus. Ja gut, jetzt habe ich eine höhere Auflösung. Äh, Gut, zusätzliche Treiber habe ich erklärt. Nvidia sah übrigens äh, zunächst nicht so aus. Ja, da war auch noch mal ganz komisch. Da kamen ganz andere Optionen. Mein Nvidia X Server Settings war nicht so. Ne? Ne? War nicht so. Bildschirm, ja wollte ich doch hin. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, äh, Full HD wieder auszuwählen, wenn ich den will. Ne? Das kam dann mit Upstart wieder nicht. Ne? Also, wir können. Eigentümlich, ne? Und da bin ich das wieder hingekriegt. Also musste ich erstmal drauf kommen, dass dem so war. Gut, Bildschirm, zusätzliche Treiber bin ich jetzt mittlerweile auf Nvidia wieder gegangen. Und zwar auf die Binary-Treiber. Die erscheinen die gleich, das dauert immer einen Moment. Binary Treiber bla bla bla, passend zu meiner Karte, also nicht auf den XOX-Server Nouveau. Da kam es zu einem erheblich höheren CPU-Auslastung äh, bis zum Erbrechen, habe mir mit X-Diagnose auch noch äh, das so eingestellt, dass ich beim Starten zusätzliche Informationen bekomme und habe mir dann noch ein anderes Team eingestellt, nicht Team, aber Theme mit Mate Tweak, konnte ich dann auch noch so ein bisschen rumspielen. Was ich denn jetzt haben will, ich habe jetzt den Window-Manager Marco und nicht Kompis. Also das Ganze war jetzt nicht so einfach. Quintessenz zu der ganzen Sache, wie gesagt, wenn ihr von Ubuntu 14.04 LTS einfach mal so rüber wollt zu Ubuntu 15.04, kann das zu Ungemach führen und der Login dreht sich im Kreis, wer das auch hat, mal die... Abstart in den erweiterten Einstellungen mal testen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Link zum Thema hänge ich an. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.